Hallo, mein Name ist Elias, ich bin Endokrinologe und in diesem Video erzähle ich Ihnen alles, was Sie über Insulinorm wissen müssen. Ich gebe Ihnen auch eine sehr wichtige Warnung, damit Sie Ihre Gesundheit nicht gefährden, also bleiben Sie bis zum Ende des Videos, damit Sie keine Details verpassen. Insulinorm ist ein 100% natürliches, blutzuckerregulierendes Nahrungsergänzungsmittel,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 chronischer Müdigkeit, häufigem Wasserlassen, Juckreiz und schlechter Hautregeneration leiden, ist Insulinorm ideal für Sie. Wenn Sie Insulinorm einnehmen, erhöht sich Ihre Lebensqualität erheblich und Sie werden viel mehr Zeit haben, um Ihre Familie zu genießen und all Ihre Träume zu erfüllen, die Sie noch nicht erreicht haben. Aber seien Sie sehr vorsichtig. Nur das Original Insulinorm kann all diese Vorteile bieten. Die hohe Nachfrage nach diesem Produkt hat dazu geführt, dass es viele Fälschungen gibt. Es gibt nur eine offizielle Stelle, an der Insulinorm verkauft wird, und das ist die offizielle Website. Seien Sie also vorsichtig, wo Sie es kaufen. Gefälschte Produkte funktionieren nicht nur nicht und bringen Sie um Ihr Geld, sondern können auch Ihre Gesundheit gefährden.